Hallo, ich bin Maria. Ich arbeite bei als Schneekristall-Pavillon-Chefin seit sechs Saisonen schon. Aber ich bin schon seit neun Saisons. Ich bin hier als Zufall gekommen. Ich, war, ich habe eine Saison in Deutschland gemacht. Dort habe ich jemanden kennengelernt, als ihr hier gearbeitet. Und habe ich gedacht, gehen wir probieren in Spielgebiet zu arbeiten. So, ich habe angefangen als Räumerin, selbstservice. Service. Dann habe ich die Ausbahn gemacht unter um Nissan Service. Und dann haben wir diese neue Bar gebaut. Ich bin schon geworden. <musik> diese Bar ist einfach wunderschön. Wenn es Sonne gibt, wir machen der Dach auf. Ich arbeite mit einem wunderschönen Panorama, mit Sonnengesicht, mit wunderschönen Mädchen. Und auch die Firma macht alles das möglich für uns, sie geben uns Unterkunft, sie bringen uns in Arbeit, sie bringen wieder nach Hause, so ist es sehr bequem. und du hast eine lange Saison. So dann im Sommer hast du mehr Freiheit zu entscheiden, was du machen. Für mich ist gut auch diese Arbeitszeit, ich arbeite ab 8 Uhr bis 17 Uhr und dann ist vorbei und das ist sehr schwierig in der Gastronomie zu finden. Normalerweise magst du Früchte, Mittagessen, Abendessen und das mag ich nicht hier, ja, ist super, hast du deine 8 Stunden und dann und, äh, kannst du Skifahren und äh, es gibt so viele Leute, kannst du viele Leute von der ganzen Welt kennenlernen, hast du ganz Europa, aber auch Amerikaner oder Afrikaner ist passiert, ist gut. Hier, ich bin Italienerin und ich habe hier gelernt Kaffee machen dank dieser Firma, die haben mir die Kurse bezahlt und plus die alle, äh, diese Schulungen, was wir machen, ich finde gut. Wir lernen immer was Neues und dann wir haben wir Weinschulungen, alles was die Gastronomie betrifft. Wenn du fragst, du, du kannst das haben.